Hey und herzlich willkommen zur ersten und letzten Folge von Hide and Shriek. Ich weiß ja genau wie man es ausspricht, da gucken wir ich werden das spüren, wir haben das noch nie gespürt. Und dann legen wir direkt los. Boah, ist das Was, was ist das? Mm -hmm. <lacht> und Dragolex. Cheat Sheet Find Orbs and Scare Foe. Wir müssen Orbs finden, Cookie. Mhm. Und dann steht, spielen wir gegeneinander miteinander? Ich hab keine Ahnung. Okay. Gut, dass wir immer die Spiele zum ersten Mal spielen und gleich aufnehmen. Oh! <lacht> oh. will. Wie viel darf ich wählen? Ah, das ah. waren das war deine? Ne? Ich finde rote... Auf Oh, oh, oh. Ready. Set. Ich muss eine blaue Rune finden. Und du? Happy Halloween. Es geht um Chromosomen, Alter, das hat im Biologieunterricht gesagt, gleich hast geschaut. Jetzt war ich, woher sie sind. Ich habe eine grüne Rune gefunden, Durchdringung. Dringung. Ich hab noch eine Rune angefunden. Okay, Alter, was passiert, wenn man eh drückt, gucke ich. Diese Zauber kann nicht auf Objekte Boah, das ist ja mal magic, wie man die Türen aufmacht. Runen angefunden. Ich kann die Runen ich nicht mehr ich nehmen. Hübsche Saufle angefunden. Hey, wenn du irgendwas... Ich hab eine rote Kugel angefunden. Ja, Der Taste? Mist. Echte Taste ablegen. Cool. Ich herrscher Geräusche. Äh, kann man da sterben? <lacht> ich kann ja. Ähm, um, für alle, die was wissen wollen, das Spiel ist free to play, also kannst du zur Halloween auch spielen. Bis jetzt gut aus. Spooky, Spooky, Hello Da hat die Kugel angefunden, was wir brauchen angeblich spooky, scary, scary, scary, scary. Der zeigt jetzt einen Richtungsweiser an der was durchdreht Ich hab keine Ahnung was da geht, auch ich sie nur blöd und I... Ich, ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo mein blauer Tisch war aber ich glaube, du musst die rot, also ich zumindest, musst die blaue Kugel anfinden und die zum blauen Tisch bringen. Ich hab's. Und dann leer das die Druck und dann steht Mist. Und dann ablegen. Und dann... Ah, du musst es dann ablegen und dann kriegst du 10.000 Punkte. Okay, dann nehmen wir mal die Kugel. Und man kann sprinten. Die Kugel zeigt immer die Richtung vom Tisch an. Okay. Ich glaube, wir müssen Punkte schaffen, wer mehr Punkte hat, hat, gewinnt. Mist. Was? war kein Problem. Entweder darf das rote nicht finden. Bei oh, der Schreckenkombi erhöht Schreiaufladung dauerhaft. Darum spielen ich nicht so horisch, Wieso meinst Ich hab noch eine blaue Kugel angefunden. Das ist eine gute Idee, ne? Ich wieder Punkte kriegt. Hey Cookie, man muss Orbs finden, das ist ja auf dem Cheat-Sheet oben gestanden Hey Cookie, du bist fix ja, ich kann nicht, ich glaube, du bist irgendwo in der Nähe und ich kann dir jetzt zum Beispiel ein... laute Blitze verstecken. Ich kann nur auf Objekte. Okay. Ich ey, Hey, du machst keinen Plan also ich hab grad meinen eigenen Zauber aktiviert. Ich glaube fast kann sein, dass du den roten Tisch hast. Ich hab den. Haben wir die, den gleichen Raum? Kennen wir uns sehen. What the fuck? Ich hätte ich mich da jetzt erschreckt. Hey, ja, wir sind fix im gleichen Raum, ich kann dir zum Beispiel. Ich kann dich fix an Feuerball umwerfen, wenn ich den richtigen Zauberspruch hab. Ah, ich grad, hast du mich gerade anzünden? Nein, warte, bist du nicht mehr Raum Bleiben mal kurz in den Raum. Ja. Hey, G, gar nichts. Lord, jetzt hab ich mich anzünden oder was? Hey, ich hab mich grad selber betäubt. Ich dachte, ich kann die damit betäuben. Wo ist jetzt meine Kugel hin? Wir haben noch 5 Minuten, was passiert dann? Alter, kann es sein, dass du die ganze Zeit sauer versteckst, guck ich? Warte. denn das Ja. denn das Ja. Was machst du so? Ich glaube, ich hab die auch mal gesehen. Ich schreckt mich die ganze Zeit selber, Alter. Wie machst du das? Indem ich solche Runen aufklappt, dann kann ich eh machen. Ja, das mache ich ja, Dann kann ich Sachen schießen, aber ich glaube wir sollten uns die gegenseitig aufknallen, damit der andere weniger findet. Aber. Oh, ey, der Schwede! Mir hat's gerade gegen die Wand gefetzt. Ich das schon mal nice. Ja, was hast du mit der blauen Kugel am Anfang gesagt? Der wäre auf einen blauen Tisch gelegt. Und du musst die roten finden, glaube ich. Ja, was genau? So eine roten Glaskugeln, Rund. Die? Kleinen, meinst du? Ja. Was passiert dann? Dann legst du auf und kriegst sau Punkte. Da war irgendwann, nein, da ist blaue. Wo denn? Sorry, nein. Hey, Sigti! Du bist gerade bei der Tür, schau. Du hast dort. Ja, du hast die blaue gerade. Und wo war das nochmal? Du musst den Pfeil nachgehen, was die Kugel uns sagt. gerade einen Bandstrudel freigesetzt. Ja, hey, was bringen hat... wir die Punkte jetzt? Weiß ich nicht, ne? du hast mehr oder weniger als ich, aber vielleicht geht das Spiel dann noch weiter. Ich glaube es geht bei dem Spiel darum, dass ich deine roten Kugeln ja, gerade Auf ich? Was okay. ist jetzt? jetzt bin ich bin in so einem komischen Klüberraum. Was? Die Hetzerfahre, ich kenne mich aus! Was? Die Hetzerfahre, ich kenne mich null aus! Boah oh ey, da haben mich jetzt gerade voll weggebixt. Jetzt bin ich wieder draußen. Ich verstehe es leider auch nicht, dass uns wieder so sagen. Es geht um die Wurst. Trotz die Kugel angefunden. Wo? <lacht> sag ich doch nicht. <lacht> ah, jetzt bin ich. Ja, jetzt bin ich schon wieder in der Ich glaub du hast Fallen abgestellt. Ja. Sag lieber Fallen. Ja, ich weiß nicht, was sie tun. Warum ist die Musik auf einmal so schnell? Weil es gleich aus ist. Ah ja schon. Und dann? Schau mal, was Hallo. passiert. Time's up. Ungeschickter. Ja, der kriegt Bonus, oder? Nappi? Sieger. Das war das Spiel? Das ist das Spiel? Nice, Digga. Das war richtig scary. <lacht> <lacht> scary, scary, lady, Alter. Was? Du bist ein ungeschickter Willi. <lacht> ja, das stimmt. Ja, epischer Spül hat jemand gesagt. Jetzt wissen wir wenigstens warum Free to Play. Ja, es ist saugut gemacht, nur leider ist der Spül auch schlecht. Cry Engine. Guck okay, bei neue Taktik, gell? Ich lade jetzt ein. Ich freue mich auf die neue Taktik. Ich freue mich auf die neue Taktik, gib's zu. Also, ich habe den Plan meines Lebens gemacht. Da wir jetzt so ein episches Spiel wie wir heute in gespielt haben, haben wir jetzt wieder zu dem umsteigen müssen, weil zum ersten und letzten Mal perfekt, perfekt. Aber die Plan, der Plan ist einfach, die besten Items kaufen. Dreimal das gleiche Item kaufen, du wirst wundern, was es ist. Das Problem ist, die Taktik geht nur aus, wenn wir Bossmonster finden, bevor es jemand anderes findet. Und was hast du gekauft? Was ich gekauft habe, ist natürlich... Darf ich dir das jetzt echt schon reveal? Nein. Das reveal ich mir in der Folge. Aber wir haben noch ein einziges Problem mit der Taktik. Wir kommen nicht mehr hinaus. Aber es kommt da keiner hinein. Aber wir kommen nicht hinaus. Ah, hast du die Klinge gekauft? was, was? <lacht> was? Ich bin rein, Was? Die Spirale ich glaube, das. Ja, die Zieh haben wir, leider wir Die haben wir gleich dreimal gekauft. Die haben wir gleich dreimal. Schau sind die kosten jetzt die kostet nur 15. Das heißt, wenn du es mit 3 gekauft, kostet nur 45, voll günstig. Ja, weißt du, ich, ich bin gerade auf haben auch das Sitz gekauft. Sag ja, voll günstig, haben wir haben mit Moneta, so bin ich noch in der Runde. ja, sicher, Moneta das ist kein uns. Na. Und dann, bau, bau, bau, dann noch ein paar Bärenfallen dazu und dann kommen wir halt nicht mehr raus. Wo bist du? Vor dir? Ey, Endschott, ist da kein Thema mehr. Ah! <lacht> <lacht> so, jetzt, jetzt spielen wir mal ernsthaft. Er hat einen Silent oder? Natürlich. Ich hab die teuersten der Jäger genommen der muss gut sein. Und hier, Monika. Ja, ich hab diesmal sogar auf, auf dem Heel vergessen. Mhm. Ma geht da ist eine Feenfrau. Ja, für mich schon Feen so aus. Spooky, spooky Halloween. Okay, ich bin hin, glaub ich. Okay, ich brauche einen Heal, aber ganz dringend Und, bist du fast hin, oder? Ja, erkläre ich da jetzt nicht Bitte sag's Ich wollte rush wie machen, hier in den Lowing screen Aber... Hat nicht hingehauen. Da drüben ist schon wieder so moody Hey, guck, hast du irgendwann einen Heal gesehen? Da oben ist einer halt bei mir. Okay. Nein, ich stirb! 100%! Ich schon wieder auf. Okay. Komm jetzt schon. da oben ist er hier. Da kommt der erste deifel Das ist normalerweise verpasst. Ja, nein, nah, ich hab nur zwei von drei Bolken, mehr geht nicht. <lacht> Süßes alles? Der war ein bisschen sauer. Ich zweifle jetzt langsam mit deinem Skills. Nein, passt dir alles. Was ist so lässig? Ja, mit der Pistole auf der Hand schiessen. Ich schaue ja. so ein Bier an. Ich bin lässig. Spaß. Es ist doch. Okay, dann mache ich Lärm. Nein, hoff. Kein Zombies, mein Kind, Max. Nein, mache aber Lärm. Ah, hör Warum nicht? Ja, da ist von mir, da kommt! Yep. Alex, mach mal jetzt deine Taktik, wo du zukommst! Ja, stimmt! Ähm, ah, Wie weit kann der rennen? Bist du her, oder? Ja, bist du da im Garten! Ich hab die fast einen Headshot mitgegeben, okay! Ah! Nein, ja, ich muss aussehen! Süßes Anasaurus! <lacht> hey guck dir das Spür ist nicht Spooky, wir sollten eigentlich wieder der Heut und Schreck spielen, oder? <lacht> <lacht> <lacht> ich hau da mal hier Monika vor die Tür, okay? Okay, kann sein dass ich jetzt stirb. Wow, die Fahrt Alter. Perfekt, richtig geil. Ja, ich kann. Ja. Ich brauche jetzt Ziehharmonikas und Eingänge. Ja, Der Eingang ist da ja schon mal safe, oder? Ja, ziemlich. Da ist einer. Wir müssen wie. Gucki, es gibt einen Ausgang, da kommt man nur aus und nicht rein. Boah, ist Zia Ziehharmonika hat einmal richtig umgegangen. <lacht> So da ist der ein Eingang nochmal zerstört, okay? und wie für. Ja. Und wo gehen wir aussehen? Dann? Hast du das schon überlegt? Da ja, da wo, wo man nur aussehen kann da. Und man nur aussehen? Ja. Wie das? Weil da ein Balken davor ist. Ah, da müssen die anderen bringen Ja okay. guck ja, weil ich aber ich hau da noch ein Zielmal gehören, okay. ja, pass auf. Wo? Ja, hinter dir. Alter! Als ob eurer. Tiger RIP <lacht> <lacht> <lacht> Ja, nehmen wir mal, oder? Ja, da kannst du nichts falsch Und jetzt? Gehen wir mal zu unserem Ausgang. Das ist eine gute Idee Gefühlt habe ich Schritte gehört, aber anscheinend nicht Bist du laut? Nein Ja, nämlich Ober uns? Ja. das suchen sicher an, an Eingang. Gibt es aber anscheinend kann. Na. Ja, ob uns. Trennen wir einfach raus, ey. Warte mal. Es ja, sind nur zwei da, was ich jetzt gesehen habe. Und das okay. sind ober uns, uns. Da ist einer, genau gegenüber. Ist ein Zombie, oder? Ja, da draußen ist ein Zombie. Er rennt die ganze Zeit ein, er will es einfach mit Blutung wegschaffen. Da bei mir ist er, noch. Ne? Ja, ja, er machte dir hin. Ja, wir, wir müssen die Beute nur noch zu einem verlassenen Ausgang bringen. Aber ah, warte! Der ist gerade wieder eingelaufen. Das wäre eigentlich unser Moment. Ja? ich du nichts? Ja, gehen okay, wir, Ja. Da vorne ist er, ne? Wo, wo, wo? Die Richtung. Oder rennen wir einfach. Rennen wir. Ja gut, wenn uns Ich hätte halt die Tür zu machen können, aber es ist ey, Alter Schwede, ich sie haben es nicht checkt. Ich glaub's, zumindest nur. Rennen wir in die richtige Richtung? Ja, ziemlich. Nicht ganz, aber... Ach du, das ist halt Sumpfteufel. Alter. Ey guck ich, wir dürfen nicht von einem Sumpfteufel sterben. Und, ich will die Zambles nicht hin machen. Oh, Schüsse? Sport. Schüsse, ja. Jetzt rennen wir weiter und weiter. Wir rennen, rennen verdeckt, wenn es immer geht, okay? Pass so, auf hinter dir, Ruf mal kurz. Hä, hey, Alter? Ich kann nicht schlagen. Alter, oh, der Mess ist so OP. Okay. Endlich unsere. Ich schau grad mit E, ich, ich hab keinen gesehen. Ich schau auch noch mal, weil es eh wurscht ist. Na, ist egal, kein. Ey guck oh, oh Ja. Da ich. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.